Ah. Hallo, schön, dass du hier bist auf unserer academy seite Ich bin der Maik, Jahrgang 1976 und ich bin hier als Coach, Berater, Begleiter und Trainer für Körper, Geist und Seele. Alle Fragen rund um die Gesundheit, Prävention, Kommunikation, Stressmanagement, die persönliche Weiterentwicklung, deine ganz persönliche Weiterentwicklung. Und das ist ein Weg, auf dem ich dich gerne begleiten kann. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich bitte bei uns. Wir hören uns, wir sehen uns bis dahin. Ciao. Training Sehr gerne, wie immer. Academy.